Dann kurz wie angekündigt zum Hochschulforum Digitalisierung ein paar Worte. Was ist das Hochschulforum Digitalisierung? Wahrscheinlich kennen Sie uns schon, aber kurz noch zum Hintergrund. Wir wurden 2014 gegründet. Wir sind noch ein Projekt von, gegründet vom Stifterverband, vom Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz und sind BMBF gefördert. Wir sind zentraler Impulsgeber, informieren, beraten und vernetzen ähm, AkteurInnen aus Hochschule, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Thema rund um Digitalisierung und Studium und Lehre. Unsere Arbeitsschwerpunkte sind die folgenden, die Geschäftsstelle ähm, kümmert sich um alles äh, wirksamsmäßige, die Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche mit den gerade genannten ähm, Feldern von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist zum zweiten Arbeitsschwerpunkt verortet, greift natürlich aber, weil sie auch, weil wir vernetzen, sie vernetzen ja untereinander mit den Peers auch, und den Hochschulen. Es gibt das Alumni-Programm, wo wir gleich noch vorstellen werden. Das trägt ja alles zu der Vernetzung mit bei, also trägt es auch mit dem Arbeitsschwerpunkt 3 rein. Und das vierte Arbeitspaket ist dann die, die Beräte oder kommt zusammen zu eins und arbeitet zu einzelnen Themen, Themen wie zum Beispiel Curriculumsentwicklung. Und dann geht es jetzt endlich zur Peer-to-Peer-Strategieberatung. Und ich gebe wieder ab an meine Kollegin. Wunderbar, danke schön, Melanie. Genau, also das ist natürlich das auch, warum wir heute hier sind. Und deswegen haben wir auch noch so ein paar Informationen ganz grundsätzlich zur Peer-to-Peer-Beratung und dann natürlich zum Verfahren. Ähm, genau, zur Peer-to-Peer-Strategieberatung. Grundsätzlich sagen wir immer, dass wir uns verstehen oder die Beratung verstehen als ein Entwicklungsinstrument und ein Begleitprozess eben auf Augenhöhe und dieses auf Augenhöhe ist uns auch besonders wichtig. Das richtet sich eben an Hochschulen, die die Digitalisierung in Studium und Lehre an ihrer eigenen Institution strategisch stärken möchten. Grundsätzlich ist das Ganze ein einjähriger Prozess ähm, in einem Bundesprogramm, das inzwischen, es war früher anders, aber inzwischen bis zu acht Hochschulen und Verbünden äh, es ermöglicht, äh, die eigenen strategischen Ziele und Maßnahmen eben zu reflektieren. Dies zum einen natürlich mit dem HFD und ähm, auch uns, äh, aber eben auch ganz wichtig mit ihren hochschulinternen AkteurInnen, äh, die da eingebunden werden. Und natürlich auch das Herzstück des Ganzen, auch mit den externen Expertinnen, unseren Peers eben, die dann eben mit ihnen gemeinsam diese Ziele betrachten, reflektieren und weiterentwickeln. Und bisher war es jetzt auch so, dass wir immer vier Peers haben mit einem studentischen Peer, einem studentischen Peer. Das heißt auch so eine studentische Perspektive immer direkt auch mit dabei, was natürlich auch dabei hilft, dann im späteren Prozess Studierende auch für diesen für die Beratung für die Beratungstage vor Ort ähm, auch mit einzuspannen. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, ist es ist eben ein sehr individueller Prozess, errichtet sich speziell nach den ähm, Bedarfen der einzelnen Hochschulen, nach dem Entwicklungsstand der einzelnen Hochschulen. Das heißt, ähm, da Gehen wir auch darauf ein, wo Sie gerade stehen, was Sie benötigen. Es ist aber auch ein stark selbstgesteuerter Prozess. Das heißt, wir sind auch und Sie sind auch angewiesen auf Ihre Eigeninitiative. Sie machen aus dem Prozess das, was Sie möchten, was an Ihrer Hochschule eben funktioniert. Ganz zentral nochmal: die, die zentralen AkteurInnen, das ist jetzt zum einen an Ihrer Hochschule, wäre das dann das hochschulinterne Projektteam. Und die Hochschulleitung, die da eben zentrale Rollen einnimmt, genau, gerade die verantwortliche Hochschulleitung ist meistens ein, ein Vizepräsident, eine Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Und da herum und um die Koordinatorin oder einen Koordinator drumherum gäbe es eben ein Projektteam, die eben federführend sich darum kümmern, dass dieser Prozess eben funktioniert. Und auch die Selbstreflexion, auf die ich gleich noch mal eingehe, organisiert und auch eben für, für die ganze Organisation und Kommunikation innerhalb der Hochschule zuständig ist. Dann haben wir natürlich die Peers, die funktionieren oder fungieren als, als Critical Friends, die eben auf Augenhöhe mit Ihnen sprechen. Das sind immer Personen aus unserer Community und da ist auch unser Credo, dass sie eben stets aufrichtig, kritisch, unterstützend und ermutigend wirken sollen. Und zuletzt natürlich ist dann auch eben das Hochschulforum Digitalisierung da für Sie. Das heißt, auch jede Hochschule kriegt eine Koordinationsperson zur Seite gestellt im Hochschulforum Digitalisierung. Die Koordination liegt da im HFD beim Stifterverband. Und wir haben auch zusätzlich eben immer, immer Unterstützung durch den Lenkungskreis bzw. die Geschäftsstelle des HFDs. Wie sieht jetzt aber der konkrete Prozess eigentlich aus? Tendenziell beginnt der Prozess, nachdem dann die Hochschulen ausgewählt wurden, informiert wurden, damit, dass sich eben ein Projektteam bildet an den Hochschulen. Dieses Projektteam eben um die äh, verantwortliche Hochschulleitung ähm, entwickelt dann einen Selbstref eine Selbstreflexion. Äh, das ist ein Leitfragengestützter Bericht, in dem sie einfach nochmal für die Peers und auch für sich äh, selbst tatsächlich äh, nochmal erläutern, wo steht ihre Hochschule, wo möchten sie hin, ähm, und was sind eben Ihre bisherigen Maßnahmen? Ähm, dann wird es einen Beratungsbesuch vor Ort geben, den wir mit Ihnen gemeinsam ähm, konzipieren, wo dann eben, oder je nachdem, wie die Situation ist, kann er auch jetzt inzwischen natürlich auch virtuell stattfinden, wo wir eben mit Ihnen gemeinsam und den relevanten AkteurInnen ähm, an ihren Herausforderungen arbeiten, äh, in, in Workshops und Gesprächsrunden. Und dann im Anschluss an die Beratungstage entwickelt das HFG gemeinsam mit den Peers dann einen Empfehlungsbericht, in dem nochmal die zentralen Empfehlungen der Peers für diese Hochschule nochmal niedergeschrieben sind. Im Anschluss ist es dann so, dass das Projektteam auch nochmal einen Actionplan aufsetzt. In diesem Actionplan ähm, ist es auch einfach für Sie nochmal gewinnbringend, dass Sie nochmal festsetzen können, was sind vielleicht auch Empfehlungen, die Sie ähm, jetzt als allererstes angehen möchten, was haben Sie auch für sich für Ihre Hochschule mitgenommen, dass es das auch für die interne Kommunikation immer sehr gewinnbringt. Und jetzt auch ganz neu, schönerweise haben wir auch ein Alumni-Programm, das heißt, dass wir auch regelmäßig ähm, im Nachgang auch noch, wenn Ihre Peer-to-Peer-Beratung eigentlich abgeschlossen ist, nochmal zusammenkommen können mit anderen Personen, die so eine Beratung ähm, absolviert haben und da eben noch einen weiteren Austausch pflegen Aktuell haben, sind das die Hochschulen, die bisher teilgenommen haben, beziehungsweise immer noch im Moment teilnehmen. Also es sind jetzt tatsächlich, sind wir schon sehr stark verteilt und vielleicht auch ganz interessant sind jetzt auch nochmal hier die grünen Punkte. Das ist das Landesprogramm W. Da haben wir auch ja zum Glück heute Nico Baldus dabei, der uns heute auch aus dieser Perspektive nochmal erzählen kann. Das war nämlich eben ein Landesprogramm für Baden-Württemberg im Speziellen. Gut, wenn es ansonsten bis jetzt keine Fragen gibt, würde ich sagen, machen wir einfach weiter, Melanie und ich würde an dich wieder genau. das Wort übergeben. Und ja. Genau, und jetzt befragen ähm, wir sozusagen unsere Experten, die wir eingeladen haben und wir beginnen mit ähm, Thomas Thier aus der dritten Runde. Da, hatte, da hattet ihr euch beworben und wurdet ausgewählt, die Uni Bremen. Was war denn die Motivation, euch ähm, zu bewerben und wie... Habt ihr dann die Interessensbekundung verfasst? Was war für euch hier vielleicht auch im Nachgang rückblickend wichtig. Also wir haben natürlich geguckt, was müssen wir eigentlich machen? Und zwar klar, wir müssen uns in der Digitalisierung deutlich weiterentwickeln. Wir müssen einen Transformationsprozess einleiten. Und so ein Transformationsprozess ist ja ein Change-Prozess einer Universität, der immer ein bisschen schwierig einzuleiten ist. Und die Peer-to-Peer-Beratung war für uns sozusagen die ideale Möglichkeit, etwas in die Institution hineinzuspielen, wo viele sich daran beteiligen und so einen Aktivierungsprozess zu kreieren. Das war für uns sozusagen der ganz wichtige Punkt. Und wir wussten, wir sind in einigen Bereichen sehr, sehr gut. Wir haben ein Zentrum für Multimedia in der Lehre, das hervorragend organisiert ist. Wir haben aber auf der anderen Seite gesehen, ja, der Rest so der Didaktik, der ist irgendwie so mehr oder weniger verteilt. Wir haben im IT-Bereich in der Governance äh, relativ große Probleme gesehen. Und wir wollten dann gerne die Chance nutzen, tatsächlich über die Peer-to-Peer-Beratung mal eine Sicht von außen auch zu kriegen, denn die hat man von innen nie so gut wie von außen. Und unsere Fragestellungen sozusagen adressieren zu können und auch so Hinweise zu kriegen, die uns Argumente in die Hand geben, mit der wir dann auch in die Institution hineingehen können und tatsächlich auch vielleicht unbequeme Änderungsprozesse in Gang setzen können. Vielen Dank. Ähm, wen habt ihr denn, oder wen hast du denn bei der Interessensbekundung ähm, schon im Vorfeld mit einbezogen? Ja, wir, wir haben das sicherlich etwas ruhig äh, gemacht, weil ähm, ich habe, als ich davon gehört habe, äh, die Gelegenheit gehabt, mit Oliver Janoschka vom AfD tatsächlich darüber zu sprechen, wie das so alles geht und direkt auch äh, mit Alexa Böckel von der Leuphane äh, Universität einen Digital Maker kennenzulernen bei demselben Treffen und die habe ich tatsächlich auch gebeten und sie hat das auch willig getan, dann in der Institution mitzuarbeiten, so einen Aktivierungsprozess gerade unter den Studierenden durchzuführen, weil egal worum es geht, also immer wenn wir Studierende wirklich mal in solche Prozesse einbinden wollen, wird es relativ schwierig. Und ähm, da war das natürlich toll, einen Digital Changemaker an der Hand zu haben, die da selber uns mithilft, mit reingeht. Also damit haben wir einige Aktivierungsprozesse zum Gelingen bringen können, die ansonsten deutlich schwieriger gewesen wären. Wir haben dann ein Kernteam in der Universität äh, gebildet, was im Wesentlichen aus Mitgliedern von Stabsstellen, aber auch äh, Referat, Studium und Lehre aus dem Zentrum für Multimedia in der Lehre zusammengesetzt war. International Office war noch dabei, mit denen wir dann also tatsächlich äh, dran gegangen sind, was sind die wesentlichen Punkte auch für den Selbstbericht, den wir machen mussten, äh, wie kommen wir da weiter. Das waren die ersten Schritte. Okay, Und das hat ja dann auch funktioniert. Ähm, bei der Interessensbekundung kann man ja auch Wünsche für die Peers äh, angeben. Was war jetzt denn vielleicht im Vorfeld wichtig? Und du bist ja in dieser Runde, in dieser fünften auch selber Peer. Mhm. Ähm, was könntest du hier als Tipp äh, für die zukünftigen BewerberInnen äh, empfehlen, worauf zu achten ist? Also wir hatten, wie gesagt, also für uns war ganz wichtig, dass wir dann tatsächlich auch die Alexa Böckel mit äh, drin haben, weil die, als Digital Change Changemaker, gerade die Studierendenstimmen sind extrem wichtig in solchen Prozessen. Und da äh, jemanden zu haben, der damit Werbe und Begeisterung in die Universität kommt und das äh, auch weitervermitteln kann, der Lehrende wie Studierende aktivieren kann, das ist Gold wert. Aber wir haben ansonsten haben wir auch danach geguckt, was für Expertisen können wir uns denn reingewinnen. Wir wollten auch gerne jemanden haben mit Hochschulleitungserfahrung, damit man sozusagen von oben diese Steuerungssicht hat. Wir wollten jemanden haben, die ganz klare IT-Expertin ist. Das waren die Wünsche, die wir da adressiert haben, haben wir auch bekommen, hat auch super gut funktioniert für uns. Genau, darauf achten wir auf jeden Fall auch, dass äh, studentische Vertretung ist immer mit dabei, Hochschulleitungsebene ist auch immer mit dabei, Didaktik und dann je nach Schwerpunktsetzung wird dann auch die vierte Stelle besetzt. Und das ähm, ich war, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, war halt dass die, das Hochschulleitungsmitglied von der Universität kam, die ungefähr so eine ähnliche Größe hat wie wir und äh, sich da durchaus sozusagen mit den Bedingungen, die wir haben, besser identifizieren konnte, als wenn das jetzt eine ganz kleine oder eine ganz riesige gewesen wäre. Ähm, weil es vorhin auch äh, bei der Abfrage ähm, vorkam, welche zeitlichen Ressourcen sollte man denn jetzt bis Konrektor oder Vizepräsident in den, äh, für das Beratungsverfahren mit einplanen? Ich glaube, es fängt ja damit an, dass man sich erstmal überlegt, man muss ja den Rest des Rektorates auf jeden Fall davon überzeugen, dass es das eine gute Idee ist. Ähm, dafür braucht man vielleicht schon ein bisschen Zeit. Also ich habe ein bisschen Gespräche geführt, dann ging es aber sehr gut. Also das Echo in der Institution war sehr positiv, es hat aber auch was damit zu tun, dass in meiner Universität wir uns gerne externe Expertise reinholen, um Prozesse anzuschieben und äh, tatsächlich nach vorne zu bringen. Insofern war das ein leichtes Spiel. Und wir haben dann äh, halt regelmäßige Sitzungen des Kernteams gehabt, wir haben ein Referatstudium und Lehre gehabt, wo dann sozusagen unsere wesentlichen Schreiber des Antrags dabei waren. Insofern hatte ich gar nicht so ein wahnsinnig hohes Zeitinput, um das zu machen. Ich habe immer mal wieder in den Antrag reingeguckt. Wir haben regelmäßig darüber geredet. Aber der Aufwand war für mich jetzt also sehr begrenzt. Und dann kommt natürlich die Begehung, die ist sehr interessant. Und da ist man halt wahnsinnig gespannt. Und dann ist man hinterher äh, sozusagen in dem, in dem Actionplan natürlich ordentlich äh, dabei, das zu diskutieren, wie wir den formulieren und was wir tatsächlich umsetzen. Das kostet alles ein bisschen Zeit, aber ich würde sagen, das ist relativ überschaubar, was man da als äh, Konrektor sozusagen investieren muss. Ähm, insgesamt verteilt sich das ja auch viele Häupter dieser Arbeit, die da gemacht werden muss. Genau. Und noch eine letzte Frage, wie ist denn die Uni Bremen mit den Ergebnissen aus der peer to peer beratung umgegangen und was ist seitdem, sind ja jetzt drei Jahre diesbezüglich passiert? Also für uns war eigentlich klar mit den Ergebnissen, dass wir unsere IT-Governance vollständig umgestalten müssen. Und das Erste, was wir uns gegeben haben, das war auch eine klare Empfehlung, dass wir einen Chief Digital Officer installiert haben, der den Prozess jetzt seitdem vorantreibt aber wir haben sozusagen die IT-Governance, da sind wir immer noch dabei. Das heißt, es ist ein relativ langer Prozess, so etwas umzugestalten. Da gibt es viele Betroffene, also nicht nur Beteiligte, sondern auch Menschen, die sich als Betroffene sehen. Das macht das Ganze immer etwas komplizierter. Da haben wir dann Personalrat dabei. Das sind Prozesse, die dauern dann lange. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, das tatsächlich neu zu strukturieren. Also wir nehmen das, was wir an Empfehlungen bekommen haben, sehr ernst und versuchen auch tatsächlich diesen Weg zu gehen. Aber es gibt natürlich, das dauert Zeit, es gibt Hindernisse und diese Hindernisse muss man mit Zeit halt auch überkommen. Und in der Lehre ist sozusagen das Wesentliche, dass wir versuchen werden, unsere sehr, sehr gute Expertise in diesem Zentrum für Multimedia in der Lehre und die restlichen lehrdidaktischen äh, Unterstützungsszenarien, die wir haben, irgendwie mal in was Großes, Gemeinsames hineinfließen zu lassen. Aber das ist sozusagen der Punkt, der jetzt erst nach der IT-Governance kommt. Der hat also noch nicht angefangen. Wir werden also einen längeren äh, Change-Prozess an der Universität haben, um mit diesen Empfehlungen umzugehen. Ein paar dieser Sachen müssen wir auch nach Corona tatsächlich umformulieren, weil es natürlich einiges geändert hat. Auch die Lehre und Lehrsituation ist anders geworden. Wir haben jetzt einen digitalen Einstieg. Im Moment versuchen wir auch schon mit Worten den Rollback in die reine präsenz -Uni zu vermeiden und äh, das, was man an digitaler Lehre eben erfolgreich gemacht hat, auch mit reinzunehmen. Glücklicherweise ist es uns gelungen, da auch von der Stiftung Innovation für die Hochschullehrer ein entsprechendes Projekt einzuwerben, sodass das sehr gut mit dem, was wir auch als Empfehlungen gekriegt haben, äh, von den Peers zusammenpasst uns da weiter auf den Weg zu setzen. Aber es ist alles ein langer Prozess, das ist völlig klar. Dann viel Erfolg dabei. Ja, danke. Okay. Gebe ich an dich, Malou. Wunderbar, ja, danke dir. Ja, und jetzt habe ich natürlich die Ehre, äh, genau, Nico Baldus, danke, dass du auch heute mit dabei bist. Du warst ja im Projektteam der Uni Mannheim bei eurer Beratung. Ähm, und da würde es jetzt natürlich ganz am Anfang, sicherlich interessieren und es ist immer so ein schwieriges Thema irgendwie zu sagen, aber ganz grundsätzlich ist es natürlich immer wichtig, dass eine Einbindung dieses ganzen Beratungsprozesses in die Strategieentwicklung der eigenen Hochschule geschieht. Wie wurde das bei euch an der Uni Mannheim sichergestellt? Okay, also als wir uns für die Peer-to-Peer-Beratung, also für die Bewerbung entschieden haben, waren wir im Grunde gerade am Anfang des Strategieprozesses, der auch gleich am Rektorat natürlich aufgehängt war. Und die Peer-to-Peer-Beratung haben wir einfach als wichtigen Teil dieses Prozesses auch gesehen, da schon im Zuge der Antragstellung ja wichtige Themensetzungen erfolgen mussten, die auch in unserem jetzigen Papier im Grunde immer noch die Schwerpunkte bilden. Es wurde natürlich immer größer, jetzt auch durch Corona. Thomas hat es ja gerade schon erwähnt gehabt, das hat nochmal einiges geändert. Aber so diese, diese wichtigsten Themen, die wir gerne in unserer Strategie hatten, die wussten wir im Prinzip dann schon, als wir uns beworben haben. Und die Förderung hat natürlich auch die interne Vernetzung und Auseinandersetzung mit dem Thema gefördert. Der Empfehlungsbericht schließlich wurde und wird auch immer wieder in strategischen Überlegungen mit einbezogen und auch den verschiedenen Stakeholdern kommuniziert. Gerade die Studierenden, die bleiben ja jetzt nicht äh, so lange Zeit dann auch in Positionen, in denen sie jetzt auch in der Beratung involviert waren. Äh, das heißt, da muss man auch immer wieder äh, kommunizieren, was, äh, was da jetzt passiert ist und auf was wir uns in unsere Diskussion dann auch äh, rückbeziehen. Und äh, durch diese Einbindung der Beratung ist also also die Einbindung der Beratung ist im Prinzip über den Prozess der Strategieentwicklung, so wie wir ihn angelegt haben, im Prinzip schon sichergestellt. Ja, sehr Sorry. schön. Dass, ja. ja, super spannend. Und ich meine, das ist ja auch anscheinend dann auch, wie ihr es jetzt weitermacht, äh, ist es dann auch sehr nachhaltig bei euch verankert. Das ist natürlich ähm, eigentlich auch dann das Wichtigste, damit es auch eben gewinnbringend langfristig genutzt werden kann, was natürlich irgendwie in dieser Beratung äh, hervorkommt. Das heißt aber auch meistens, ähm, die, ähm, ja, der Austausch oder die, die Vorarbeit, die vielleicht schon geleistet wird bei der Bewerbung alleine, äh, ist schon immer sehr gewinnbringend für, für den Strategieprozess. Jetzt einfach auch aus deiner Rolle in, in dem Projektteam, was würdest du sagen, sollte man da als zeitliche Ressourcen für diesen Beratungsprozess einplanen? Also ich denke, es ist relativ schwierig, das pauschal zu sagen, weil das Ganze ja von verschiedenen Faktoren abhängt. Also unter, unter, ähm, unter anderem natürlich auch, wie weit man im Strategieprozess schon selbst ist, welche Strukturen sich im Kontext der Strategiebildung vielleicht auch schon herausgebildet haben, welche Prozesse dann schon definiert wurden, also was ist die Basis, auf der man aus, aufbauen kann. Ähm, was muss noch geklärt werden? Auch was, was muss noch erarbeitet werden? Was ist schon klar und was muss nicht mehr diskutiert werden? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in, dem, in diesem ganzen Prozess. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ob unser Aufwand tatsächlich repräsentativ für, für den Aufwand in diesem ganzen Prozess ist. Ich habe also unsere Beratung lag ja schon eine Weile zurück. Ich habe mich mal mit der Kollegin ausgetauscht, wie viel Zeit wir denn investiert haben. Und in einem vollzeit gerechnet, äh, kamen wir insgesamt auf drei Monate. <lacht> Und ähm, da war die Interessensbekundung, also ich kann es ein bisschen aufschlüsseln. Äh, die Interessensbekundung, da haben wir ungefähr eine Woche investiert. Also die Ausarbeitung und Abstimmung der Themenfelder und äh, das Schreiben des Papiers letztendlich. Das war ja nicht so umfangreich, wenn ich es recht erinnere, zwei, drei Seiten oder so. Aber allein die Themenfelder, da, sich darauf mal zu einigen, die sich natürlich auch schon aus Strukturen, und Entwicklungsplan und ähnlichen Strategiepapieren, die man schon hatte, irgendwie schon ein bisschen ergeben haben. Also man hat da nicht Ganz neu, also mit Null angefangen, aber es war doch nochmal Zeit nötig, um das Ganze für sich auch nochmal klar zu machen und zu fixieren. Dann der Selbstbericht, da haben wir mal mit drei Wochen gerechnet, also die genaue Beschreibung der Uni, die Stärken, Schwächen, Entwicklungspotenziale, das auch mit den verschiedenen Statusgruppen, Stakeholdern dann auch abzustimmen an der, an der Uni, ähm, dieser ganze Abstimmungsprozess, der hat halt auch seine Zeit gedauert und das Schreiben des Papiers mit Feedbackrunden und so weiter braucht halt auch seine Zeit. Ähm, das heißt, mit drei Wochen sind wir, glaube ich, da ganz gut dabei. Vor Ort, Begehung an sich, haben wir jetzt mal einen Monat äh, gerechnet, mehr oder weniger. Äh, also Ablaufplan abstimmen. Sie Peers finden, sich austauschen, auch so ein bisschen recherchieren. Also wir haben ja von euch Empfehlungen auch bekommen, die sehr hilfreich waren, aber man wollte ja trotzdem auch selbst mal so ein bisschen äh, schauen, was wer ist denn da so, der jetzt auch für die Fragestellungen, die für uns relevant waren, ähm, wer, wer kann uns da gut weiterhelfen? Ähm, auch unterschiedliche Statusgruppen mit reinzunehmen, wie Thomas auch sagte, damit man verschiedene Sichten dann auch auf Themen dann auch haben kann. Also die... Organisation war dann natürlich auch zeitaufwendige Betreuung der Peers und die Umsetzung der Vorortbegehung hat auch seine Zeit gekostet. So und dann fand die Begehung statt. Dann gibt es natürlich auch ein Danach oder es sollte ein Danach geben. Und da haben wir jetzt auch mal mit einem Monat gerechnet. Also die Nachbereitung der Organisation, Nachbereitung auch inhaltlich, also die interne Kommunikation dann in diversen Gremien, Actionplan, ihr habt es ja vorhin schon gesagt, äh, auf Basis auch des Empfehlungsberichtes, was, was können wir quasi, also was für Folgen hat das für uns, Hier wollen wir jetzt weitermachen und äh, die Ableitung, was aus der Beratung rauskam und Übertrag auf den Strategieprozess. Das braucht natürlich auch seine Zeit, vor allem eben im Bereich der Kommunikation. Also Kommunikation ist sowieso eines der wichtigsten Themen, die um diesen ganzen Strategieprozess ähm, und auch Peer-to-Peer-Beratung eben im Vordergrund stehen mussten, damit das Ganze auch gelingen kann. Perfekt, vielen, vielen Dank für diese Aufschlussordnung. Ich glaube, das ist äh, schon sehr, sehr hilfreich. Natürlich, was du gesagt hast, ist es immer sehr individuell. Es kommt darauf an, wo die Hochschule steht. Ne? Ähm, auch ähm, wie auch intern so äh, die Abläufe sind. Aber ich glaube, das ist so zur Orientierung schon mal sehr interessant. Ähm, aber weil du es jetzt schon tatsächlich zweimal so ein bisschen äh, erwähnt hattest, einmal so die langfristige Kommunikation bei euch intern, aber jetzt auch natürlich... Ähm, die Abstimmung während dieses ganzen Prozesses. Hast du da irgendwelche Tipps oder wie waren deine Erfahrungen einfach wirklich für diese interne Kommunikation, mhm. wie man sich da gut abstimmen kann? Wie gesagt, im Prozess, aber auch gerne äh, langfristig. Also bei uns, äh, bei der Uni Bremen und Uni Mannheim, also war das Ganze ja noch vor Corona, deswegen war das Thema, glaube ich, einfach nicht äh, so präsent. Jetzt bei, Also gleich wichtig in allen äh, Statusgruppen. Ähm, und äh, da war es auf jeden Fall ganz wichtig, das Thema einfach mal in die Breite an der Uni in, in, in den Diskurs zu bringen, sodass man... Einfach mal Austausch zu wichtigen Themen kommt. Es gab ein paar Reizthemen oder es gibt ein paar Reizthemen in der, in der Digitalisierung, in der Lehre und die mal zur Seite zu schieben und dann eben aus diesen Einzelbereichen dann tatsächlich in die Strategieentwicklung reinzugehen. Und dafür war, die, war allein schon die Bewerbung eigentlich ganz, ganz wichtig und gut, weil man da schon mal in die Kommunikation eben reingehen konnte oder musste. Also es war wichtig, frühzeitig mit den Statusgruppen auch zu kommunizieren, damit man auch die richtigen Personen in der jeweiligen Statusgruppe auch frühzeitig identifizieren konnte, ähm, die Personen, die dann eben auch das Thema innerhalb ihrer Statusgruppe entsprechend platzieren konnten. Also das war ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Faktor, dass wir da nicht irgendwie auf äh, gewartet haben, zwei Wochen vor der Beratung und dann erst loslegen, sondern das Ganze sollte wirklich frühzeitig geschehen. Und äh, Jetzt auf so einer allgemeinen Kommunikationsebene gerechnet, jetzt mal ins Spezielle. Also wir haben auch ähm, die Beratung als Anlass gesehen, alle Statusgruppen mal an einen Tisch, also auch physisch, äh, zu bringen. Das war ja zu der Zeit noch deutlich besser möglich, als, als das heute äh, der Fall ist. Und wir haben dann eben im Grund, im Zuge dessen eine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung in der Lehre gegründet, in der auch alle Statusgruppen dann vertreten waren was die interne Vernetzung diesem Thema definitiv unterstützt, definitiv unterstützt hat. Also es wurde auch von unserer Projektorin für Studium und Lehre ins, ähm, ins Leben gerufen. Äh, Im Zuge dessen hat das Ganze dann auch so, so ein bisschen seine Wichtigkeit bekommen. Also das Rektorat steht dahinter. Ähm, da wird was bewegt, also kommt dann auch zu diesen Treffen und arbeitet mit jetzt in Vorbereitung auf, äh, auf die Beratung dann auch in der Erarbeitung der, der Reflexion etc. Also da war es wichtig, einfach verschiedene Statusgruppen, also wichtige Stakeholder einfach drin zu haben. Dann im Nachhinein war es natürlich dann auch wesentlich, die Ergebnisse in diversen Gruppen und in diversen Gremien und dem Rektorat dann auch zu platzieren, um auch so eine gemeinsame Sicht auf diverse Fragestellungen im Kontext der Digitalisierung in der Lehre zu fördern. Also wir saßen da ja jetzt zusammen bei dieser Strategieberatung. Wir haben verschiedene Sachen erarbeitet. Es ist schon ein Prozess am Laufen gewesen. Wir müssen uns vielleicht auch nicht mehr über alle Sachen unterhalten. Wir müssen uns nicht mehr alles diskutieren. Wir haben schon irgendwie so ein gemeinsames Bild so über alle Statusgruppen hinweg entwickelt und von da aus können wir jetzt weitergehen. Also dass man gewisse Sachen einfach nicht mehr hinterfragt oder nicht mehr so in der Tiefe hinterfragt, sondern sagt, darauf wurde sich jetzt festgelegt und da gehen wir jetzt die nächsten Schritte quasi in der in der Strategieentwicklung. Und äh, da hat auch die Beratung, in der sich so ein bisschen geholfen, jetzt ähm, im Verlauf, es gibt ja viele wichtige Themen äh, an Universitäten, die abgehandelt werden oder bearbeitet werden müssen, hat man immer wieder so ein bisschen Re Re Relevanzanker über die Beratung auch gehabt, auf die man sich dann immer wieder zurückbeziehen konnte. Und das war sicherlich auch förderlich in der, in der Kommunikation. Ja, dann vielen Dank. Es gibt schon ein paar Fragen im Chat. Ich würde die jetzt einfach schon mal rannehmen. Ich lese einfach mal vor, welche Hochschulakteure werden üblicherweise beteiligt? Möchte Nico, Thomas, möchte einer von euch vielleicht darauf antworten? Also, ich kann ja gerne darauf antworten. Wir haben versucht, die StudiendekanInnen zu aktivieren, haben wir auch gemacht. Die haben auch sehr umfangreich teilgenommen. Wir hätten noch früher, noch stärker, noch mehr Lehrende mit einbinden sollen. Das war nämlich dann, das äh, habe ich jetzt auch bei meiner eigenen, wo ich Berater war, gesehen. Das wird dann schnell dünn, da kommen dann nicht so viele. Und man hat sozusagen nicht das ganze Tableau, nicht die ganzen Fachbereiche. Und das ist aber interessant, die alle zu haben. Das ist auch für die Berater sehr, sehr wichtig, mal das ganze Tableau, und die verschiedenen Interessen zu haben und dazwischen sozusagen zu den Empfehlungen zu kommen. Insofern würde ich immer empfehlen, möglichst früh auch mit vielen Lehrenden, die vielleicht ein bisschen interessiert sind, vielleicht auch welchen, die eher so ein bisschen zögerlich sind zu reden, dass die mit dazukommen, damit man dort tatsächlich große Gruppen hat. Und wie gesagt, die Studierenden, ganz wichtig, da haben wir damals die ganzen Studien angeschrieben, aber das hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Wir sind also nachher wirklich an einzelne Studierenden rangegangen, haben die gebeten, per Schneeballprinzip das weiter zu befördern. Das war die Möglichkeit, wie wir dann tatsächlich noch relativ viele gefunden haben. Ich kann vielleicht noch ergänzen. Also die Studierendenbeteiligung äh, war für uns auch ganz wichtig. Also ich habe ja von der Arbeitsgruppe äh, erzählt, die über unsere Projektorin gegründet wurde. Und äh, da waren auch Vertreterinnen und Vertreter vom ASTA, vom Fachschaftsrat dann gleich drin. Und äh, die konnten das dann auch sehr gut streuen äh, dann unter den Studierenden, sodass wir bei unserer Beratung dann 20 Studierende auch mit dabei hatten. Also auch aus allen Fakultäten, Fachbereichen, da eine Vertretung mit drin. Das war schon ganz toll. Und die Studierenden sind immer noch quasi sehr aktiv in diesem, bringen sich immer noch sehr aktiv in den Prozess mit ein. Und ja, da sind wir sehr glücklich. Ich vergaß noch die Unterstützungsstrukturen. Also da müssen natürlich auch die Mitarbeiterinnen mit dabei sein. Die sollte man auch frühzeitig ansprechen, damit die sich da gleich freiwillig zu äußern und nicht erst im letzten Moment dazu kommen. Ja, vielen Dank. Ich glaube tatsächlich, ja, das ist sehr, sehr wichtig, gerade so dieser Aspekt auch. Und es beantwortet vielleicht auch schon diese eine Frage, die schon auch noch im Chat war, mit der Einbindung der Fachbereiche. Eine Frage, die auch noch drin war, war so ein bisschen digitale Transformation ist immer eine Frage von Organisationsentwicklung. Auf welche Weise können Hochschulen in der Peer-to-Peer-Beratung hier nachhaltig vom Netzwerk der Hochschulen profitieren? Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ich bin das vorhin ein bisschen in der, äh, übergangen und das tut mir sehr leid. Ähm, genau, also auch über diesen ganzen Prozess hinaus wird es auch oder gibt es dann auch immer ähm, noch... Workshops zwischen den einzelnen Hochschulen, die eben an der Beratung teilnehmen. Also das heißt, es gibt einen Auftakt-Workshop, es gibt einen Austauschworkshop und einen Abschluss-Workshop. Das heißt, dass auch die Hochschulen der Peer-to-Peer-Beratung -de -de -peer während der Beratung sich auch immer austauschen können. Vielleicht... Dann auch noch mal hier so ein bisschen die Frage, wie wo groß war denn die Gruppe der AkteurInnen, wenn 20 Studierende mit dabei waren? Klingt nach einer sehr großen Gruppe. Vielleicht, äh, Thomas, Nico, ähm, könnt ihr dann noch mal ein bisschen sagen, mit was für Gruppengrößen ihr denn immer dabei wart? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Also erst muss man ja sehen, es gibt verschiedene Sessions. Das heißt, es kommt ja nicht die Gesamtgruppe auf einen Fleck. Aber man hat dann vielleicht, äh, wir hatten tatsächlich Workshops, da waren... Äh, in an verschiedenen Stellwänden, an denen da gearbeitet wurde mit Post-its und ich weiß nicht was, waren garantiert 50 Leute da oder mehr. Aber die haben sich dann schon irgendwie in kleinere Gruppen unterteilt, an einzelnen Boards, wo sie zusammen gearbeitet haben. Ich würde sagen, dort waren jeweils vielleicht 10, 12 Leute, die da miteinander diskutiert und gearbeitet haben. Und dann ist es eigentlich gut überschaubar und dann kann das auch sehr produktiv sein. Also ich würde immer dafür sorgen, dass... Also lieber zu viele als zu wenige. Und, und hier auch gerne mit Incentives arbeiten, gerade bei den Studierenden, damit die dann gerade an den Beratungstagen auch mit dabei sind. Ja, äh, Lehrende waren vor uns äh, bei uns vor allem Lehrende dabei, die sich mit dem Thema Digitalisierung in der Lehre eben auch fachlich auseinandersetzen. Und dann eben unsere Studiendekane äh, und Dekane, die bei uns auch in der Lehre sind. Also da äh, waren. Äh, die waren in der vollen Breite dann auch vertreten, um die Perspektive der Lernen auch mit einzubringen. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, das ist eben auch noch so ein Punkt. Das merken wir auch immer wieder bei diesen Beratungen, dass natürlich auch das sind auch mit die treibenden Personen. Das heißt, auch wenn man die Lehrenden da frühzeitig eben mit einbinden kann, hat das auch einen sehr, sehr großen Effekt, ist aber oft auch noch eine Herausforderung. Eine Frage, die sonst hier noch im Chat ist, ist... Gab es an Ihrer Hochschule in dem Kontext auch pro Kontradiskussionen zum Thema Open Source? Also es geht hier jetzt Stichwort Big Button, Moodle, Nextcloud ähm, in diese Richtung, also beziehungsweise auch so Lizenzen in diesem Bereich. Thomas. Also vielleicht kann ich da Antworten, es gab es zu dem Zeitpunkt, erst mal nur untergeordnet. Das ist eigentlich mit Corona erst so richtig äh, ins Leben gerufen worden. Dann haben wir natürlich die Riesendebatten geführt. Und äh, das war dann aber auch gut, weil wir halt inzwischen ein CDO haben, der solche Prozesse dann in tatsächlich pro kontra Abwägung äh, überleitet äh, in Befragungen von Lehrenden, von Studierenden, welche Tools wir denn eigentlich verwenden sollten. Und auf diese Art und Weise kommt da viel Diskussion zustande. Aber wir haben nach wie vor, das hört auch nicht auf, wir haben nach wie vor eine relativ vehemente Debatte um sozusagen die Diskussion, sollten wir kostenpflichtige Lizenzen einsetzen von Tools, die super gut funktionieren oder sollten wir halt Open Source Lizenzen einsetzen von Tools, die eben nicht so elegant funktionieren. Und da gibt es halt immer ein Für und Wider. Bei uns hat es auch keine Rolle gespielt. Also das ist ja schon sehr spezifisch äh, jetzt diese Fragestellung. Also wir mussten uns am Anfang des Prozesses erstmal so die großen Fragen stellen. Ähm, diese Fragen kamen jetzt quasi erst auch äh, durch Corona auf. Aber wir wollten erstmal unsere Schwerpunktthemen behandeln. Und ähm, diese Schwerpunkt, also sind ja auch, können auch Schwerpunktthemen sein, aber die waren jetzt äh, für uns jetzt nicht von so großer Relevanz zu dem Zeitpunkt. Ja, vielen Dank. Ja, das zeigt aber vielleicht auch nochmal genau das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Also ähm, Sie können sich auch mit verschiedenen Ständen eben auch äh, bewerben bei der P2P-Beratung, weil es eben sowohl eben auch, ich sage mal, große Themen aufgemacht werden können, als auch eben so sehr spezifische, wie zum Beispiel dieses Open-Source-Thema. Ähm, so, wenn ich da nochmal rein darf, also wenn Frau Kerr das wirklich sehr stark interessiert, dann soll sie sich direkt an mich wenden, weil dann vernetze ich sie sozusagen mit unserem CTO dann kann man vielleicht darüber reden, wie kann man sowas, so eine Diskussion organisieren. Ja, perfekt. Wunderbar, Thomas. Genau. Also die Einladung äh, ist dann da, äh, Frau Der. Genau. Kommen Sie gerne auf Thomas Hoffmeister zu. Super. Gut. Sonst als letzte Frage beziehungsweise Anmerkung auch im Chat war noch mal zu, wie man Studierende eben überzeugen kann, mitzumachen. Nur als Volontäre ist natürlich schwierig. Ähm, vielleicht als kleine Anmerkungen, da haben wir auch noch ein Video bei uns dazu ähm, von Susanne Staude, die hat das zum Beispiel gemacht über so ein Losverfahren. Also das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Aber vielleicht, äh, Thomas oder Nico, habt ihr auch noch mal den einen oder anderen Tipp, wie das gut gelingen kann aus eurer Sicht? Ja, also ich glaube, das ist bei uns ein relativ äh, heiß umkämpftes Thema, weil es immer wieder hochkommt, äh, wir müssten doch irgendwie Credit Points dafür vergeben, für solche Geschichten. Ich bin dann ein ganz vehementer Gegner davon. Ähm, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, Badges zu vergeben, dann hätten wir das gemacht. Ähm, leider haben wir das, äh, wir sind gerade dabei, sozusagen so eine Ordnung zu erstellen, wofür es und welche Badges es geben kann. Die wären gut gewesen, aber Credit Points wirklich nicht. Ähm, und ich versuche mal mit Studierenden darüber zu reden, dass letztlich auch im Studium ehrenamtliche Tätigkeit etwas ganz, ganz Wichtiges ist und dass das auch in einer Weise getan werden muss, die jetzt letztlich Studierenden generationenübergreifend ist. Das heißt, man engagiert sich nicht für sich selber, sondern man engagiert sich für die Nächsten. Und ich glaube, das muss man einfach auch weiter transportieren, dass es wichtig ist, dass man das macht, weil die jetzigen Studierenden profitieren auch schon von dem Engagement von Studierenden vor Ihnen. Und ich glaube, wenn man das klar macht, dann kriegt man vielleicht auch die Studierenden dazu, dass sie sich daran beteiligen, dass sie wirklich auch ein Interesse daran haben, diese Universität mitzuformen. Und es ist dann natürlich sozusagen auch der ganz wichtige Punkt, haben Studierende das Gefühl, dass ihre, ihr Engagement irgendetwas verändern kann? Und wenn das der Fall ist, dann kriegt man Studierende auch eher dazu, dass sie sich beteiligen, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen da nur hinzukommen, aber was sie sagen, wird sowieso nicht gehört, dann ähm, kommt auch keiner mehr, äh, relativ schnell, die dann sehr schnell. Und ich glaube, wir sind dabei, vielleicht auch durch die Peer-to-Peer-Beratung haben wir nochmal ein bisschen mehr in Richtung Partizipation Schritte gemacht ähm, und dann äh, sehen auch Studierende, dass Engagement sich tatsächlich auswirkt. Und dann sind Sie auch bereit, das zu tun, dafür Zeit zu investieren. Okay, in Anbetracht der Zeit und weil wir auch noch so ein bisschen auf Bewerbung und Auswahlverfahren eingehen wollen, machen wir jetzt kurz weiter. Und wenn da noch Zeit bleibt, können wir weitere Fragen beantworten. Ansonsten habe ich gerade auch nochmal den Link zu unserem Special mit Susanne Stauder, was Malou gerade genannt hatte, verlinkt wo es um die ja, Partizipation und Kommunikation äh, der, vor allem mit Studierenden geht, um die mitzunehmen. Dann zum, zur Bewerbung. Also Sie haben Zeit bis zum 19. Juni sich äh, formlos bei uns zu bewerben. Wir ähm, Interessens, äh, der Interessensbegründung auf maximal fünf Seiten. Ähm, hier geben Sie einen kurzen Überblick über Ihre Hochschule bzw. den Verbund. Hier haben wir auch schon eine Vorlage erstellt, die Sie einfach nur ausfüllen brauchen. Ähm, Sie stellen bitte den Stand der strategischen Auseinandersetzung an Ihrer Hochschule bezüglich Digitalisierung, Studium, Lehre, da sowie die operativen Aktivitäten in diesem Bereich. Ähm, und erläutern kurz von äh, Ihren konkreten strategischen Zielstellungen, die sie äh, auf die sich fokussieren wollen. Ähm, sowie, äh, wie Sie die Peer-to-Peer-Strategieberatung in bestehende Prozesse und Strukturen der Hochschulentwicklung einbetten wollen. Gibt es hier zum Beispiel schon ein Leitbild Lehre oder wollen Sie dies erst im Nachgang der Beratung entwickeln? Gibt es eine Digitalisierungsstrategie? Sind Sie gerade vielleicht dabei, den Hochschulentwicklungsplan neu zu formulieren? Und ähm, jetzt auch ganz wichtig aus den letzten beiden Jahren, was sind Ihre Learnings aus den corona semestern Wie gehen Sie damit um? Haben Sie Maßnahmen abgeleitet? Ähm, dann, wie gerade auch schon, schon angesprochen, die Beteiligung aller relevanten AkteurInnen und Statusgruppen, die mit diesem Thema zu tun haben. Wie wollen Sie die mit einbeziehen? Und ähm, Ganz wichtig natürlich auch Ihre Erwartungen an die Peer-to-Peer-Strategieberatung und wie schon erwähnt können Sie dann zum Schluss auch noch mal ähm, Ihre Wunsch-Peers ähm, aufführen. Und ganz wichtig ist, dass dieses äh, die Interessensbekundung dann von der Hochschulleitung auch gegengezeichnet wird, ähm, einfach der Form halber und ähm, vielleicht ist aber die Hochschulleitung ja auch schon involviert als ähm, Antragsteller. Und ganz wichtig auch, dass das der Vertraulichkeit unterliegt. Also wir geben es intern nur an die Jury-Sitzung weiter, die dann die Hochschulen auswählt. Die Auswahlkriterien ergeben sich eigentlich aus der Interessensbekundung. Also ist das Gesamtkonzept schlüssig? Sind die Herausforderungsziele klar benannt? Und ähm, gibt es angemessene Vorarbeitung, also Status-Quo-Herausarbeitung, äh, Spot-Analyse vielleicht schon ähm, und das kann aber natürlich auch äh, konzeptioneller Natur sein, sowie die Nachhaltigkeit der Beratung. Also steht die Hochschulleitung dahinter, weiß sie davon, sind Ressourcen personeller, finanzieller Art da, um die Empfehlung dann auch umsetzen zu können. Und ähm, sind die Maßnahmen zur Beteiligung aller relevanten Akteure und Statusgruppen auch überzeugend dargestellt. Wie geht es konkret weiter? Also am 19. Juni ist die Deadline der Einreichung der Interessensbekundung. Und dann ähm, geben wir spätestens 18. Juli ähm, bekannt, welche Hochschulen dann in der nächsten Runde dabei sein werden. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Ähm, Sie haben dann oder können dann auch schon Ihr Projektteam zusammenstellen und mit der Selbstreflexion anfangen. Es wird ähm, nach der Bekanntmachung ein erstes Telefonat geben, wo wir dann auch schon mal in die Terminfindung für den Hochschulbesuch reingehen werden. Und im September gibt es dann den offiziellen Start ähm, der sechsten Runde, wo dann erstmal auch alle Hochschulen, die in der sechsten Runde dann dabei sein werden, ähm, sich kennenlernen. Und ähm, genau, dann ist Januar bis Mai grob, werden die Hochschulbesuche durchgeführt und ähm, die Beratungsberichte dann aufgrund der Hochschulbesuche ähm, erstellt. Und im Juli ist dann mit der Einreichung der Actionpläne und des Abschlussworkshops dann das Jahr auch schon wieder rum. Und die Zertifikatsübergabe wird dann ähm, aller Voraussicht nach im Herbst 23 auf einem Event ähm, dann überreicht werden. Dann würde ich sagen, würde ich noch mal an dich abgeben, Malou. Gerne, dann würden wir nämlich noch ein paar weiterführende Infos äh, gerne an Sie weitergeben. Und... Vielleicht einfach nochmal für, für Sie eben als ähm, Reminder wird eben die Präsentation sowie die Aufzeichnung ähm, auf der Ausschreibungsseite zur Verfügung gestellt. Das heißt, dann haben Sie auch die ganzen Links und Ähnliches. Ähm, genau, vielleicht als allererstes ähm, gibt es auch noch mal für die peer to peer Strategieberatung zwei zentrale Leitfäden. Dann ist es einmal der allgemeine Leitfaden, der auch noch mal diesen Prozess eben noch mal für Sie erläutert und die einzelnen Schritte. Und dann gibt es auch eben noch mal schon den Leitfragen zur Selbstreflexion. Das heißt, ähm, gerade wenn Sie dann auch angenommen wurden, können Sie da auch gerne äh, schon mal durchschauen und gucken, ähm, was dann eben für die Selbstreflexion auf Sie zukommt, was dann da die, die nächsten Schritte sind, was da auch eben relevant ist. Genau, vielleicht dann noch als weitere Info einfach zu diesem ganzen Thema Strategieentwicklung, wenn Sie sich da weiter informieren müssen, äh, möchten, <lacht> Entschuldigung, ähm, dann gibt es auch einen Online-Selbstlernkurs inzwischen. Das heißt, der ist jetzt auch komplett neu, da können Sie auch noch mal ähm, zu einzelnen Themen wirklich dieser Strategieentwicklung sich durchschauen. Es gibt auch ein Workbook dazu, ähm, auch eine MetaMouse gruppe das heißt, da können Sie sich gerne informieren. Wir haben auch das HFD-Strategie-Benchmark, wo Sie einfach noch mal gucken, äh, wo stehen Sie überhaupt mit Ihrer Hochschule gerade in diesem ganzen Bereich Strategieentwicklung bei der Digitalisierung in Studium und Lehre? Wir haben ein HFD-Showroom, wo Sie Best Practices finden zu diesem Bereich Digitalisierung in Studium und Lehre unterschiedliche Publikationen natürlich von unserer Seite und vielleicht auch noch mal sehr erwähnenswert ist. Seit neuestem haben wir jetzt auch noch ein neues Magazin, Strategie Digital heißt das. Und da machen wir auch immer einzelne Themen äh, der Strategieentwicklung auf. Das heißt, unser erstes Thema war Leadership ähm, in diesem Bereich. Ähm, jetzt war das neue Thema Blended Learning. Das äh, Thema für das nächste Strategiemagazin wird dann sein Partizipation. Das heißt, es werden immer einzelne Schwerpunktthemen sein, die Sie nochmal ähm, eben abholen sollen, beziehungsweise wo Sie sich eben nochmal informieren können ähm, zu dem Bereich Strategieentwicklung. Ansonsten ähm, vielleicht nochmal eben für Sie. Das können Sie später nochmal nachschauen. Das wäre eben der Kontakt. Das heißt, Sie können gerne bei Fragen oder ähnlichem, wenn Sie auch nochmal Gesprächsbedarf haben, gerne äh, an meine Kollegin äh, Melanie Ebert oder mich eben nochmal gerne eine Mail schicken. Ähm, Ansonsten natürlich auch gerne über die Newsletter sich weiter informieren oder unsere anderen Kanäle. Ähm, ich würde jetzt vielleicht einfach einmal die Bildschirmfreigabe stoppen und nochmal den Raum geben für die letzten Fragen, die jetzt ja nochmal von Ihnen gerne reinkommen können. Und da ist jetzt schon direkt einer reingekommen und zwar, wie war das nochmal mit den Verbundanträgen? Wie sind eine, wir sind eine recht kleine Hochschule? Da kann ich gerne was zu sagen. Wir sind, genau. Also ähm, es gab ja jetzt dieses Programm, wo auch Herr, Herr Baldus mit dabei war, äh, strategie BW, das war eben auch so ein, so ein Landesprogramm. Da wurden aber die Hochschulen ähm, weiterhin einzeln betreut. Wir haben jetzt aber darüber hinaus in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Verbundberatung in Schleswig-Holstein, wo eben die zehn staatlichen Hochschulen Schleswig-Holsteins gemeinsam beraten werden für einen Verbund. Da ist es dann so, für so einen Verbundantrag, da finden Sie auch in der Ausschreibung schon eine Vorlage, dass auch die Interessensbekundung natürlich dahingehend erweitert werden müsste, oder analysiert werden müsste, ähm, wie eben in diesem Verbund agiert werden soll und auch wie da die Kommunikation äh, aussehen soll. Also das heißt, also dass du sie wirklich auch nochmal darlegen, ähm, wie soll die Struktur innerhalb, oder die Struktur ist vielleicht auch ein Thema eben für so eine Beratung, aber wie soll die Kommunikation ähm, und der Ablauf in diesem Verbund eben aussehen und hier dann eben auch nochmal ganz klar ähm, herausstellen oder auch ähm, dafür Sorge tragen, dass alle Hochschulen, die dann in dieser Verbundberatung daran teilnehmen möchten, auch da eben alle Hochschulleitungen auch unbedingt an Bord sind, dass die Interessensbekundung auch mit unterschreiben. Das heißt, dass da auch wirklich klar ist, dass alle Hochschulen, die in dem Verbund eben gemeinsam agieren, sich hinter diesem Verbund versammeln. Und dann ist es eben eine Beratung, die dann aber sich eben auf diesen Verbund konzentriert. Und da dann auch die Empfehlungen werden dann auch dahingehend ausgesprochen, dass es eben äh, um äh, die Verbundaktivitäten geht und wie sie eben in einem Verbund gemeinsam äh, das Thema Digitalisierung in Schulung und Lehre angehen können. Genau, der Link zum genau, PDF-Selbstreflexion hat Melanie gerade schon reingestellt. Dankeschön, Melanie. Genau. Also vielleicht auch nochmal für so eine kleine Hochschule, ich weiß, es sind immer so ein bisschen gerade so im Verbund, es ist immer so ein bisschen die Herausforderung, ne, weil die, die äh, Voraussetzungen sind dann halt einfach sehr, sehr heterogen in so einem Verbund. Ähm, das ist aber eben auch genau etwas, was man äh, so eine Herausforderung, die dann man eben in so einer Verbundberatung angehen kann ne, und dass man da eben genau gucken kann, ähm, wie kann das dann eben überhaupt gut abgedeckt werden durch so ein ähm, Verbundkonstrukt. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dies nicht der Fall sein sollte, würde ich Sie jetzt vielleicht einfach zu diesem Zeitpunkt bitten, einmal in einem Wort in den Chat zu schreiben, wie Sie heute aus der Veranstaltung rausgehen. Also einfach wirklich mit einem Schlagwort, was kommt in Ihnen in den Sinn? Sehr schön, ich sehe schon informiert, wunderbar, das ist ja genau der, der Wunsch, Und motiviert und inspiriert, wundervoll. Also ich glaube, das ist ähm, genau das, was wir uns auch eigentlich gewünscht haben. Wunderbar. Und wie gesagt, wenn es noch weiteren Klärungsbedarf gibt, weitere Fragen, äh, kommen Sie gerne auf uns zu. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Ähm, die Aufzeichnung und ähm, die Präsentation finden Sie im Anhang. Aber wir sind auch immer wieder individuell für Sie erreichbar und ansprechbar. Ansonsten würde ich jetzt vielleicht ähm, ja, die Veranstaltung sehr, sehr pünktlich schließen. Ich danke Ihnen vielmals für die Teilnahme. Es war sehr schön, dass Sie dabei waren. Wie gesagt, ich hoffe, dass Sie alle informiert und motiviert rausgegangen sind. Und ähm, wir freuen uns dann, wenn Sie gerne sich mit einer Interessensbekundung bei uns bewerben und auf jeden Fall weiter von Ihnen zu hören, auch in der HFD-Community. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen Nachmittag, fast Abend ähm, und eine schöne Woche, ähm, nachdem wir jetzt alle aus den Ostertagen wieder zurückgekehrt sind.